Hey und zurück zu Call of Duty, Infinite Warfare, Operation Black Flag, die Falle schnappt zu, Schwierigkeit da ja, irgendwie Schwierigkeit, Ist okay. Äh, das habe ich ja schon gemacht letztes Mal, gut. Ja, wir haben jetzt recht viel verloren und jetzt stürmen wir das gegnerische Schiff, das haben wir jetzt Mal alles mitbekommen, das war schon recht he heftig. Wir haben da jemanden gejagt und dann hat ich er das doch geschafft, arbeiten. diesen Rias, äh nicht Rias, diesen Ria. Holen Sie mich doch, Kotsch. Runter von der Brücke. Nehmen Sie eine Waffe und kämpfen Sie. Achso, hier. Wir Ups. kämpfen nicht. Wir attackieren. Die überlebenden Erdwege werden nur noch mit Erlaubnis der Front atmen dürfen. Mars in die Terme. <lacht> Gelangen wir zur Brücke, bevor er Genf zerstört. Okay, wo sind wir? In der Nähe der Truppenquartiere, Sir. Wir müssen wohl den Umweg nehmen. Mir nach. Oh je, das kommt nicht gut. <lacht> <lacht> Können Sie jetzt zerstören! Tempo! Holan, Ethan! Durch die luft nach los! Dann müssen wir nur da lang. War das falsch? Ach du Scheiße! Das war richtig. Ich dachte, es gibt eine Todeszone, aber nee, Ey Todesszene. Wenn vom Schiff runterrutscht, schon fertig. Und ja, ich spiele nach wie vor ohne Zielhilfe, mal so nebenbei erwähnt. Ich habe jetzt auch angefangen äh, für die Erfolge Call of Duty äh, World at War, also der fünfte Teil, äh, ohne Zielhilfe auf Veteran durchzuspielen. Ich muss die komplette Story nochmal mit Veteran durchspielen für den Erfolg. Ups, der geht zu mir. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das aufnehmen und oder streamen werde, das habe ich mich doch gar nicht entschieden. Ich habe jetzt nur das erste Kapitel mal gespielt, danach habe ich aufgehört, weil ich dachte, ja, vielleicht nehme ich es auf. Ich habe mich aber noch nicht entschieden, ehrlich gesagt. Ich habe es eigentlich vor. Aber dann geschnitten. Das wird wir machen. Achso, ich kann mich noch wehren dagegen. Okay. wir müssen sofort reingehen. Captain, das Hackmodul. Da oh. drin sind Bots, versuche einen zu hacken. Ach so. Arbeiterdrohnen, unbewaffnet. Den nehme ich. Ich sehe Kotsch. Ich kralle ihn mir. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er die Zerstörungssequenz aktiviert. Hier sechs die wenn Und das jetzt schon gereicht wird. Das Ziel lebt noch. Ethan, ah, Zerstörung stoppen und Bot sichern. Nein, nein. Wollte schon sagen, das wird schon recht einfach gewesen. Cool. Alle Sato-Truppen, hier ist Captain Reyes. Wir haben die Kontrolle über die Olympus Mons. Töte das Schwein Reyes. Nein, ich will nicht töten, ich will ihn nicht töten. Sorry. Ihnen fehlt, was es zum Siegen braucht. Für Sie hätte es locker gereicht, Coach. Mich zu töten ist kein Sieg. Ich tötete Ihren Admiral. Ihr Schild ist ausgefallen. Tod ist keine Schande. Der Captain hat die Brücke. Sehr gut. Marines, schaffen Sie ihn weg. Sehr gut, Captain. Start auf Ihren Befehl, hin, Sir. Olympus Mons. Abflug. Herr Hörn, die Front weiß nicht, dass die Olympus uns gehört. Wir fliegen zum Mars. Ethan, setz einen Sprungkurs zur SDF Orbital Werft. Wir setzen Ihr eigenes Schiff gegen Sie ein und greifen von der Brücke der Olympus aus an. Die Front hat unsere Flotte zerstört. Zahlen wir es Ihnen heim. Was ist mein Befehl, Sir? Sie warten hier, Gator. Bleiben Sie auf Abruf. Einleiten, Ethan. Captain. Wir kämpfen uns durch diesen Verteidigungsschirm und ihn okay. kompromisslos an. Aktiviere Waffen. Olympus, Status bestätigen. Ihre Waffen sind aktiv. Negativ Tower. Olympus Waffen sind gesichert. Bereit für Systemcheck. Zielerfassung auf ihrem Hard Captain. Raketen abfeuern. Eiser. Feuer. Sir, Sie können ein Großkampfschiff ins Visier nehmen. Spektralkanone ist online. Ich will das zerstören, da. SDF-Truppen schlagen zurück. Bereit machen für Kontakt. Oder wo muss ich da hin? Karsone voll geladen, Sir. Gerade nicht zu sprechen. Weiter feuern. Kapazität hm. auf 75 Prozent gefallen. Kapazität unter 40%. Prozent. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt. Achso, ich muss voll laden. Okay. Aber ich kann das, die Schiffswerft nicht jagen. Da ist noch ein Schiff, aber ich krieg das nicht hin. Jemals. Verbleibende Waffensysteme sind offline Wir haben nicht genug Feuerkraft zum zerstören der Werft. Ethan, okay. Kurs auf die Werft halten. Was ist der Plan? Du und ich, wir versuchen die Waffensteuerung wieder in Betrieb zu setzen. Verstanden. Rufs, Kashima, die Brücke sichern. Und los geht's. Lieutenant. Oh. Ethan, du hast das Kommando. Rufname Metal 1. Bewegung! SDF ist durchgebrochen. Sie sind auf dem Weg zur Navigation. 6, die gehören zu uns, okay. Haben wir das ganze Schiff übernommen, dem Fall. Keiner betritt die Brücke, verstanden? Ja, Wenn die SDF die Kontrolle über diese C6 zurückerlangt, sitzen wir in der Scheiße. Oh ja. Wenn wir die Waffensteuerung nicht wieder online bekommen, spielt das auch keine Rolle mehr. Dann können wir einfach crashen und alle sterben. Ah, ich hab keine Drohnen mehr. Ist ein Roboter hier? Auf die nur unser. Okay. Dann macht es ja gar nicht so viel Spaß, wenn ich die nicht sprengen kann. Ja, hier sind einige Ziele. Also, ja. Ich muss warten. Wo bin ich jetzt getroffen worden? Also wirklich. Ab dem zwölften Lebensjahr. Verdammt, das ist früh. Brücke! Mein im Navigationsraum! Aber das heißt, ich müsste nur noch zwei Jahre. <lacht> da ist noch einer drunter. Auf die Brücke achten! sauberer Headshot. Ich komme nicht auf die Brücke hoch. Doch komme ich. Okay, die hole ich mir. Ich hab keine Muni. Hui. Ich gehe mal nach da hinten. <lacht> Na, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ach, die kommt da hoch? Ja, wie geil. Perfekt, los. Falsche Granate, falsche Granate Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass da noch mehr sind Ich wollte eigentlich da hoch ja, deswegen, weil da oben noch Leute sind. Fuck. Ich nehme eine Spinne. Bist du? Ja, besser ist ein leere Sniper. Ich glaub, die hat echt Wumms. Sir, die Werft ist in Reichweite. Was sollen wir tun, wenn wir die Waffen nicht in Betrieb nehmen können? Dann bleibt uns immer noch die Olympus Mons. Wir können die Werft rammen. Ein Kollisionsmanöver? Mhm. Eine direkte Kollision sollte die Werft zerstören. Verstanden, Captain. Salt? Wen fragst du? Vorrücken! Wo sind wir? Wo seid ihr? Ich dachte eigentlich, es geht hier weiter, aber anscheinend bin ich da ein bisschen falsch. Also ehrlich, momentan weiß ich gar nicht, wo es durchgeht. Von hier kommen wir. Ja? Es ist doch eigentlich logisch, dass es hier weitergeht. Aber ich finde weder den Soldier noch sonst jemanden. Und keine offenen Türen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wieder mal. Das kann schon vorkommen. Ach so, ich bin dumm. Ich habe aber wirklich was falsch gemacht. sie manuell öffnen. Ja. Ups. Brücke, uns bleibt keine Wahl. Kollisionskurs auf Werft setzen. wir brauchen Jackos bei unserer Position. Wir geben Luftunterstützung. Halte die Olympus auf Kurs verwerft. Volle Kraft voraus, verstanden? verstanden Sir. Oh, ich wollte ihn jetzt mit L2 töten. Ah, sind das viele Feinde. Okay, die Waffe ist gut. Die Raw ist super. Ich sehe die schon, das ist das Problem, aber... Ich gehe mal dahin. Echt übel. Wo bleiben meine Vögel, Metal 1? Kommen sofort, Sir. Da kommen sie. Raider und Kommando. Ich brauche die Retribution zur Feuerunterstützung und zur möglichen Evakuierung. Verstanden? Ja. Bestätigt, Captain. Die Navigationssysteme der Retribution sind jedoch beschädigt. Die Sprunggenauigkeit kann nicht garantiert werden. Wow. Auf in den Jump Da wollte ich hin. Verstanden. Metal 1. Wir geben Feuerschutz mit der Red. Du behältst das Ziel im Auge. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt alles töten muss. Retribution Hunger Deck. Boss, wir haben kaum noch Piloten. Ich gehe mal dahin. Ich weiß, dass Sie eine Spitzenpilotin sind. Ich kann für Sie fliegen, Sir. In den 30 Sekunden in der Luft. Viel Glück, Lieutenant. Höhe bei 43 Den Kurs halten und auf Evakuierung vorbereiten. Kater, Statusbericht. Komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. Jetzt. So. geil. Gibson! Verstanden. Retribution für Evakuierung vorbereiten, Gator. Der ist noch richtig. Bestätigt. Wir sind dicht dran. Volle Kraft voraus. Rakete von 1 Uhr. Komm schon. Jawoll. Ich suche jetzt hier ein bisschen die Wichtigen raus. Die normalen Skeldre interessieren mich nicht wirklich. Die, die diese Diamanten haben, das sind die Wichtigen. Das sind die Offiziere. Der fliegt verdammt gut. Nummer drei Ich glaube, wir haben alle Captains ausgeschalten. Also alle Corporate und die müssen weg, die Großen. Ups. War nicht ganz sauber. Muss ich nicht auf die Düsen schießen hauptsächlich? Ich glaube nicht, dass es noch so ist. Doch, doch. Komm schon, komm schon, komm schon. Da lebt noch ein feindliches Schicht. So. Da ist noch ein Corporal. Den hole ich mir jetzt. Das war geplant. Du kannst sie verhaften. Captain, die Retaliator ist in Höhe. Wir können nichts tun. Bestätigt, sie kreuzen unseren Kurs. Kollision steht bevor. Wir müssen hochziehen, sofort. Weiße. Weiße. Made in, made in. station Navigationssysteme der Arctibush sind ausgefallen. Totaler Energieausfall. Landen wir jetzt auf dem Mars? An wahnsinniger Temperatur gerade. Retribution, hier Raider, empfangen Sie mich! Geht da! An der Absturzstelle schwere Blutung. Brauchen Sie sofortige Evakuierung. Hier 1-1, bestätige Evakuierung. Wie ist Ihre Position? Negativ! 1-1 überträgt blend. Wiederhole! Negativ! Wie ist Ihre Position? Oh nein. Ethan. Nein, nicht Ethan. Ich bin hier hart verletzt. Nein. Macht er da doch chill. Der hat's erwischt. Der ist weg. Können wir atmen hier? Da. Ethan, Ethan, jawohl. Nein. Ah, ich muss von da drüben. Okay, natürlich. Ja, der macht sie. Das wird schon, Cash. Er blutet stark. Wir müssen die Blutung stoppen. Ich will, aber ich kann nichts machen. Rücken Sie für mich auf die Wundeste. Ich habe ihn. Los. Tut mir leid, Sir. Ich blute immer so stark. Keine Sorge, Cash. Ich bin ob da. Ich, ob ich da für Purple Heart da der Lieutenant beeindruckt. Ich kann L1 und ernst loslassen. Ja. Sie wird sich freuen. Ich kann. Ich kann noch kämpfen. Nein. Das weiß ich, Marine. Wir bringen sie schon wieder aufs Feld. Rocks wo ist das Medikat? Na los! Ja. Ist, ja. ist es Regen, Sir? Nein, er lebt noch. Ich konnte nichts finden, Sir. Schon okay, Sergeant, schon okay. Was für ein Tag, Commander. Semper Femarine. Gehen wir zur Red. Halt! Identifizieren Sie sich! Blau! Blau! Commander Reyes. Ich hab ein dabei. Commander. Sergeant, gut sie zu sehen. Hier entlang. Captain. Lieutenant. Wo warst du, verdammt? Schön, dich zu sehen, Salt. Brooks. Ma'am. Kasima im Kampf gefallen, gib's dann auch. Friede den Gefallenen. Ihre Männer erwarten Sie bereits, Sergeant. Befehle folgen. Marines zu mir. Statusbericht. Wir haben geborgen, was wir konnten. Komms aktiviert. Der Lift zur Schiffswerft liegt 100 Kilometer nord-nordost. Wir sind hier mitten im Niemandsland. Eine SDF-Speer kam vorbei. Er ist Geschichte. Es werden mehr kommen. Wir sind bereit. kommen? Kein Signal. Wir sind isoliert. Ich werde für unsere Sicherheit sorgen. Sie sind der Anführer, Sir. Nicht der Erlöser. Ich trage die Verantwortung, Chief. Ganz recht. Sie gaben den Befehl. Captain. Für sein Schiff und die Crew, Chief. Und das ist nobel, aber die Schiffswerft ist noch intakt. Hören Sie, die Stärke des Rudels steckt in allen Wölfen, Captain. Voll rein, egal was es kostet. Sie waren bereit. Also wenn man diese Art Entscheidung nicht treffen will, hat man, so wie ich, nichts mehr zu kommandieren. Ich töte nicht die Crew, indem ich mein Schiff ramme. Sie wollten siegen. Das sieht nicht nach Sieg aus. stf speer in Deckung, Munition im Ort behalten! An Der ist aus tief. tief. An alle Stationen, hier mit Lights. Ethan, wo bist du gerade? Unterwegs, Sir. Lande jetzt! Nicht feuern! Die Roboter-Armee ist jetzt einsatzbereit, Sir. Er hat die Olympus-Bots gehackt. Cleverer Kerl. Wie viele hast du? Volle Kompanie, Sir. Ich meine, sie sind Idioten, aber können kämpfen. Gute hm. Arbeit, mit Lines. Landen und bereit machen. Eis, Sir. Wir sind alle dabei, Sir. Danke, Chief. Dann wieder an die Arbeit. Eis, Sir. Wir holen uns den Typen ab. Hier im Graben sitzen wir auf dem Präsentierteller. Wir bleiben nicht hier. Wir greifen an, da oben. Die Tore stürmen. Nach oben kämpfen und sein Schiff besorgen. Weiter sagen. Okay, bereite Transport vor. Geh da draußen zu Griff. Du brauchst eine Waffe. Sort. Gut, dass du noch da bist. Egal, was kommt. Wer kämpfen kann, bei Sergeant Brooks melden. Wir rücken aus. Scheiße. Ich frage, ob das bestimmte Namen sind oder einfach irgendwelche. Hören Sie zu, ich brauche Sie. Können Sie schießen? Was immer notwendig ist. Krasses Manöver da oben, Captain. Gab keine große Wahl, Gator. Hätte nicht jeder so entschieden. Definitiv nicht jeder. Ist nur ein ist einladen, zieht Stuhl für die Schubrüstung. Hurra! Commander Bravo hat Angriffsfahrzeuge und ein paar gute Leute, Sir. Sehr gut, Sergeant. Wie ist der Plan, Captain? Zum Aufzug fliegen... Und nach oben durchkämpfen. Verstanden. Das wird ein Kampf. Wir sehen uns draußen, Sir. Oh ja. Das glaube ich nicht. Der Mann hat sieben Leben. Wir bereiten einen Angriff vor. Aufzug zur Schiffswerft. Hab alles raus, was wir finden konnten. Die gute Nachricht. Das ist genug Feuerkraft, um... Irgendwelche Empfehlungen, Griff? Was auch immer die meisten tötet und mir noch ein paar übrig lässt. <lacht> Aber keine Raw. Oder vielleicht doch. So. nichts, was Schaden erhöht, doch hier noch, Am Servo. Sekundär will ich eine MP haben. Und zwar die Evo. Die hat aber einen Schalldämpfer drauf. Einfach Sicherheitshalber will ich ein Hacking, Hacking haben. ich eigentlich was. Ich habe immer noch nicht alles. Okay, wir gehen rein. Nicht alles ist noch unversehrt. Ich habe Ihren Satz auf dem Tisch hier drüben, Ach so. Griff! Ich brauche Sie an der Waffe! Wer, ja, Sir? Mac, Sie leiten Team Echo! Ich werde bereit sein, Captain! Griff hat alles Griff bereit. haha! <lacht> Sorry! Was <lacht> ich da mal einen Boostler anzug oder nicht? Das wäre noch wichtig zu wissen! hätten wir es auch absperren äh, können. Okay. Voll cool. Ist das die Einheit von Ethan? Aus dem Transport Sie, aus. Sie bilden die Spitze des Angriffs. Verstanden. Vorsicht. Sie sind noch dünner als ich dachte, Sir. Schon okay, Ethan. Wir sind Kanonenfutter. Guter Plan, Sir. Sie können kämpfen, das ist alles, was zählt. Wer ist im Cockpit? Wir sind in den guten Händen. Borgs. Tief und Radar und Luftverteidigung meiden. Ei, Sir. Captain. Wir haben nur wenige, aber ich wusste, sie schaffen es, Sir. Freut mich, ihr Tide. das Lichtbox! Alle hergehört. Wir kämpfen hier nicht, um zu gewinnen. Wir kämpfen, damit die, für die wir kämpfen, nicht verlieren. Zu Hause gibt es Milliarden von Menschen, die nicht wissen, was wir hier tun. Aber sie werden von unseren Taten erfahren. Viel Glück da draußen. Ura! Unser Primärziel ist die Infiltrierung der Orbitalplattform. Direkt zur Schiffswald zu fliegen, geht nicht, wegen ihres aktiven Abfangsystems. Also wird es ein Bodenangriff. Essen Sports werden für Ablenkung sorgen, während unsere Ravens am Rand des Plattformperimeters eindringen. Wir müssen drei Luftabwehrkanonen ausschalten, damit unsere Vögel reinkommen und Unterstützung leisten können. Ich weise die Artillerie, die ich von der Olympus Mons beordert habe, an, die Luftabwehr anzugreifen. Captain, ich gebe Ihnen Zugriff auf eine Drohne, um die Angriffspositionen zuzuweisen. Das wird bombig. Bestätigt dich, denn Sind die Kanonen ausgeschaltet, dringen wir in die Anlage ein und hoch zur Schiffswerft. Andocken in fünf Sekunden. Verstanden, Box. Es geht los! Roger. Achtung, ist heiß. Radar in Bravo 1. Für Infiltration aus Westen folgen. Alle sofort für Einstieg bereit machen. Ja, Und los. Die ersten fallen schon scheiße. Ach, okay, hier sind beide gute Waffen. So rein hier. Ich finde das voll süß, dass sie zurückkommen, wenn sie kein Ziel gefunden haben. Wir holen uns die. Die Kanonen ausschalten, damit unsere Tickets durchkommen. Luftabwehrkanonen greifen Tickets. Da muss sie hin. Und da muss sie hin. Drehen bleiben bitte. Erster Luftabwehr. Nice. Ich erinnere mich an die Mission aus Star Fox auf dem Gamecube. Star Fox ist so alt war das. Müsste ich nachgucken. Und tot. <laughs> Who we'll come Okay, die Großen sind mühsam Alle sind noch am mehr scheiße Und alle sind weg Kommen. Das war das Problem. Wir lassen die Munition durch, wie blöd. Puh. Okay, jetzt kann ich. Ich da von mir aus los. Verstanden, verbündete Nähern sich. Kann ich? Jawohl. Du kannst mir. Ich habe keinen Bot mehr zum Hacken. Nein, das ist wirklich keiner. Scheiße. Ist da Gut. Ja, nicht wahr? Ja. Ich muss noch die Folge mal beenden vor der Zeit, ja? Nein. Ach, was. Scheiße. Wir Wir verlieren alle. Jeden einzelnen. Einmal und dein noch Und los! Okay, sieht sicher aus. Ich wollte die Folge wenden. Also, ich beende die Folge. Bis zum nächsten Mal. Wir verlieren einfach alle. Es ist so mühsam. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Naja, also. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!